The fair traveller went to Biohof Kazut to find out about their farm shop with Bio-Products. This is my favorite, it's just a premium. So you're already convinced and as a story. Not all of them, but the most. Yeah, you, I mean? Yes, of course. Because we don't have anything, we don't have anything, we don't have anything. Okay. why is so actually? And what do you build here, die Kühe und Schafe, die baut <lacht> Nein, nicht? Nein, Es gibt nur, nur Heu und Gras. Heu und Gras. Also von Höhe her auf 1400 Meter wächst kein Getreide. <lacht> yeah. es wächst, aber wir haben im Sommer immer wieder Schnee. Ja. Einmal und dann ist ja. alles wieder die schön. Dann braucht ihr gar drum kein dann Futter dann kaufen nicht. für die Tiere? Und halt auf den Sommer ja. drauf eigentlich nicht. Bei dem Bio der Kreislauf ja aufgehen. Ja. Mit dem Dünger und mit dem Futter muss es eigentlich stimmen. Ja. Darum ist eigentlich nein. Normalerweise kein Foto zu haben okay. und Kraftfoto ist so weniger als Und dann baut ihr noch ein bisschen an Gemüse und so für euch selber? Karte, ja. Für euch dann ja. Und für den Hofladen, so was man selber tut. Ja, stimmt. Was habt ihr denn im Hofladen? Alles Mögliche? Ja? ja, allerlei. Alles, was <lacht> auf dem Hof wächst. Einfach <Okay. lacht> hey, selber. Äh, Konfitüre, Fleisch, äh, Gran Alpine. Getreide haben wir, einfach ja. noch so nebenbei, den haben wir so also was auf dem Hof. Also sehr divers. Abhanden. das gelagert ist, da muss man nicht das machen oder andere, man muss etwas Spezielles ja. machen und dann ist der Hof auch speziell. Das Aber für den Städtler ist das so, ja, Bauernhof ist Bauernhof. Nein, <lacht> das, ah, äh, ich denke ist nicht. Die ja, Leute können mal im Internet schauen und äh, wir haben noch Pony, die für, für Mädchen, für Kinder sehr interessant sind ja. und ja, die auch kommt interessant langsam. sind und die Leute ja. schauen, halt ob so ja. jetzt so wie es? Nein, das ist halt so. Ja. Das ist einfacher, das machen, was man immer gemacht hat. Ja. Das ist viel einfacher. Ja. Ja.